Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirulp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und ja, ich muss mein Mikrofon noch ein bisschen ausrichten. Okay. In der letzten Folge haben wir Surchester, kurchester wie auch immer erreicht. Und ja, wir schauen uns noch ein bisschen in der Stadt um und gucken mal, was wir mit dem Rest des Parts noch machen. Ich will noch nicht gegen die Arena. Leiter, Leiterin, ich weiß gar nicht mehr. Stein, ich glaube, da war ein Arena-Leiter. Jedenfalls gegen den will ich noch nicht kämpfen heute in diesem Part. Und ja, okay, da waren wir drinnen Ich mich aber erstmal überall anders und gucken wir Hotel. Ist relativ groß. Ja, warte mal hier. Das ist mein lieblings Willst du sie auch mal auf deinem Pokémon anwenden? Keine Ahnung. Eissturm. als Eisattacke, die Gegner, Spokémon, Schaden zufügt und ihren Initiative Entschuldigung. Okay. Wenn du technischen Platten sammelst, dann untersuch am besten Pokémon, ist in der Natur zu und mach's bei deiner Raids mit. Oder kauf sie. Sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher mal die Arena Change abgeschlossen. Also. Zehn champion ausgefordert nicht gesagt eine challenge abgeschlossen Mein kloptopus war gerade im thermal sein körper ist jetzt voll mollig war. hat für ein ding ein kloptopus oh. schneeball mit der träger von eis getroffen steigt sein angriff und das item verschwindet okay. um schneeball effekt auszulösen verstehe soll ich bat ja nur ist hier irgendwie um die Ecke irgendwie hopp oder so auftaucht? Entschuldigung, hopp! Der wird es irgendwie schon untergegangen, habe ich so das Gefühl. So, hier waren wir noch nicht. Schon seltsam, wie sehr ein, das an einer Flamme beruhigen kann. Ja, bei einem toten Pokémon. Was ein Geist ist. Das wahrscheinlich voll den creepy Pokédex Eintrag hat. Keiner. Wollte mir die Haare eigentlich nur ein klein bisschen kürzer schneiden lassen. Jetzt habe ich eine Glatze. Boah. Wow. da ja, bist du? Aber es da wieder so ein Restaurant oder so, wo ich kämpfen kann, ey. Da bin ich ein bisschen nervös jetzt. Irgendwie sind die Pokémon immer viel zu krass hier. Ja. Wenn ich dir Kämpfe austragen will, muss reichlich essen. Essen jetzt ist so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen, einfach nur um hereinzukommen, hierher zu kommen. Du wirst beim Essen über die Arbeit, willst du dir eine Mahlzeit verderben? wirklich unglaublich lecker. Ich wünschte, ich würde es auch so gut hinbekommen. Dann könnte mein Pokémon auch mal davon kosten. Ist perfekt gebraten, ist saftig und hat bis Der Koch verdient ein großes Lob. Ich würde mit dem Mann auch reden, da habe ich nicht, die Frau verbietet es. Es ist ein toller Wandteppich, stimmt's? Ich habe ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Hat er? Ganz kann es sein, ja die beiden helden er hat dann einfach irgendwie daraus gerissen oder was und willkommen beim lecker paul unser steakhaus fest kein gast ist hungrig er kann nichts machen ich dachte hier kann man wieder irgendwie so gegen pokémon kämpfen nämlich dann fertig machen die rohen therme ich habe gehört diese heiße quelle gäbe schon seit Urzeiten. da hier den dann ne. So im Hotel waren wir noch nicht. Da war noch eine Boutique, glaube ich, auf rechten Seite und da waren noch ein paar Häuser. Nein, ich wollte eigentlich boah. Ich wollte umdrehen, ne. Den kannst du irgendwie gar nicht steuern. Ja, war ich glaube schon mal drin, aber ich gehe noch mal rein. Hm. Hier gibt's genug Schnee und Eiswaffelnappge zu essen. Ich bleib mal es bleibt, bleibt nur noch abzuwarten, ob sich so, Fern und Tor da Frostage entwickeln wird, ja. Am besten du checkst mal das mal, hat Geschlecht, ne. Wenn es weiblich ist, dann entwickelt sie sich zu einem awesome Frostage. Aber weiblich kann auch mit, äh, zu Dings werden, ne. So, also, ja. Es muss ein richtig krasses Folgenleben sein, wenn man sein Pokédex vervollständigt, ja. Jetzt da ja nicht alle Pokémon in diesen, in dieser Generation drin sind, ist das sogar im Bereich des Möglichen, was mich ehrlich gesagt schon ein bisschen freut. Pokemon. Aber ich bin auch wieder der Einzige. Ne? Jeder andere beschwert hier, dass nicht alle Pokémon, die es je gab, in diesem Spiel vorkommen. Vielleicht gut, dass nur so eine limitierte Anzahl ihren ist. Hier mit meinem Pokémon einen schneeballschlag zu veranstalten. Wenn es warme Schneen geben könnte, man doch viel mehr Spaß draußen beim Spielen haben. Keine Ahnung. Ich kann irgendwie nicht lesen irgendwas. Ich konnte noch nie lesen, weiß er nicht da. sind schwach gegenüber den Typ Eis. Sie sind wohl sehr kälteempfindlich. Was ich habe eine hohe Komforttemperatur, deswegen rechten wir leichte Kleidung. Ein Jacket würde dir äh, diese breiten Schultern gut zur Geltung bringen, oder? Mein Gott, hier sind drei Frauen, die exakt gleich aussehen. Ich will unbedingt Kleidungsstücke finden, die unterstreichen, wie niedlich meine Pokémon sind. So funktionieren klamotten So. Hm. Erstaunlich Gegenschuss. Hm. Oh, so war nicht schlecht. Was meinst hat nicht? an nee, ist okay. Also ich kann einmal ganze Klamotten oder kaputte Klamotten kaufen, so wie ich das sehe. Irgendwo hört man eben, hat man im Weg ist noch Hard Face Porn noch cool aus teuer 88.000 endlich mal vernünftige Schuhe so aber hier noch noch diese dicken Dinger nein viel zu klein für meine Augen. Was? Was? auch meine Augen waren viel zu groß dafür. Okay. weil es nicht so eine riesige Auswahl fand ich. Aber wem es gefällt ne? Gong. Der Steinboden ist kühl, deswegen sammelt sich darauf schnell Schnee an. Oh. Eis schwer eine Eisattacke so einer man kann auf kämpfe noch so gut vorbereitet am ende entscheidet doch auf das glück irgendwie nicht ich war zwar sicher dass ein kampf verlieren würde doch dann hat man mein pokémon plötzlich ein volltreffer gelandet. ja okay aber trotzdem sie viel die sich am pokémon kämpfen erfreuen ohne an der arena change teilzunehmen sie doch leute die überhaupt keine kämpfe austragen was da hat man den den Typen aus Memorial City, der einen direkt irgendwie zur rocco Arena schleppt, hey, wenn du auch wenn du irgendwie nur auf der Durchreise sein willst. Ich trägt mich bis heute noch auf. In dieser therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. ist Die historische Heroen-Therme. Der Held soll einzigen Jahr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen, so wie Siegfried der Äh Ist das ein Stupidica, das auf dem Relief abgewählt ist? Also nicht Drachenritter, aber Drachentöter, ne? Drachme, du die stärkste Drachentatung, die es gibt. Soll ich sie einer Pokémon beibringen? Nein. Ich habe keinen Drachen. hier soll man als Challenger aber auch nicht unterschätzen. Lass mich. Äh, wir haben es zwei challenge angetan. Hop und Mary. Über einen kann ich das ja noch verstehen, aber einen anderen nicht so. Ne, was stimmt mit dir nicht? Das ist paradies Ja, okay. Ich ich habe ja alles erkundet. Ne? Aber nicht reingegangen in die Häuser rechts bin ich reingegangen. Jetzt ne? nur ein Starten um jetzt zu sein. Oh Gott, ich wäre schon wieder beinahe da reingefahren. Ich, glaub, ich Die im Pokédex empfohlenen Pokémon ändern sich täglich oder dann, wenn du alle Pokémon auf der Liste gefangen hast. Oh, also weiß mit den Gebieten. aber oh, du bist ein flampion die Kälte drückt auf meine Stimmung. Das Flampion ist deutlich besser. hat Flampion ist deutlich besser. es speichert nämlich, umso mehr kraftig kälter es ist. es. Ah. Okay, hier passiert nichts. Okay. Also. Er hat schon da einen Text stehen gehabt. So, es hat wieder eine schwert exclusive Arena oder War ich meine den Schild es in der Eisarena Leit drin, oder? Die sah jedenfalls so aus. Also muss ich bald wieder zweimal aufnehmen schon die kämpfe des arena als immer auf dem monitor im stadion an also, also muss ich bei schild wieder irgendwann ein paar aufnehmen wo ich dann gegen den schild exklusiv arena leiter kämpfe so das war schon eigentlich schon hier in churchester nee, Hotel waren wir noch nicht das ist mir gerade nur so eingefallen so, hi, sollen wir bald nach scor City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und dabei nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappen. Hm, ich möchte irgendwo, wo es niedliche Eis-Pokémon gibt. Und mein flauschiges Elfen kann ich nicht schlafen. Die Gebäude in Schorschester werden seit urzeiten in demselben bauteil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich vor Geschichte. Kommt Hotel Ionia oder Leonia Ionia, ne? Ein L würde man noch erkennen. Hi. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den gang von Urteils immer als hätte ich mich verlaufen. Als noch zwei Richtungen laufen. Mann, Frau wir sind zum Recherche-Zweck Recherche hergekommen. Da ist wirklich wunderschön. Da ist sie für Curry-Sorten sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt, aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. ich stehe im Moment total auf die rotom Rally. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Kanto ist doch. Basiert auf Japan. Also Matthias England mag so Pokémon. Nein. Ah verstehe. Du magst sie nicht nur, du liebst sie. willst mich. ich hoffe, das bleibt auch so. Paar dieser Polizisten. hoch hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du stark wie ein waschechter Champ geworden bist. Okay. Okay. Du wird notiert. Notiert meine ich. Das habe ich doch. Dann wieder links vergessen. Gibt, ist schon der zweite Ort, wo wir kommen sollen, wenn man wieder Champs in den Engine City wir auch irgendwie so eine Person. Happ und Happ, das kann doch nicht so schwer sein. Ich muss ich so gute Pokébälle werfen. Ja. Ich bin bei, für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit steht ein neues Spiel, den zu Da ist die Spielen ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ach, sind da wieder Spielemacher hier. Deswegen Musik im Hintergrund, das stammt von mir. Ah, ich bin der Projektleiter. Donnerwetter, also, also ein Pokédex zu vervollständigen. Das hat man gerne, gib mich auf das, ist das fällt mir an Ich habe ja das, was ich dir dabei helfen könnte. Du einen ein Superfangpin. Was für ein Ding? Mysteriöse also bei der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Okay. Komm wieder, wenn du ein Pokédex vollständig hast, okay? Habe ich jetzt mal so dauerhaft irgendwie was bekommen. Ich meine Chance, Pokémon zu fangen oder was? Aber ja, irgendwie. Wenn ihr schon wieder neue Sachen in die Mundade. Okay, cool. Kann ja schaden, ne? Weil nicht, das war nicht um wie viel seit wahrscheinlich 001 oder so, aber kann ja nicht schaden, so, wer seid ihr? Erst wenn die grundlegenden technik meister hat kann sich kämpfen in der praxis stellen. Die Lektion habe ich durch Karat gelernt. So, wilde Pokémon geben, die in heißen Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Ich meine, solche Informationen sind ja nicht schlecht, aber manchmal einfach so random, so eine Person in so einen Raum hier zu packen, wie ein sowas sagt. Mein Partner-Pokémon ist sehr reinig. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. dabei gehört es doch zum boden Otomorph. <lacht> okay so war ja fertig in chester da würde ich sagen wir machen folgendes wir versuchen jetzt erst einmal das gucken was ich hier noch fangen kann weil ich bin dann wenn schon einen ganzen part irgendwie damit verbringen da. Äh, jetzt haben wir schon bei die hälfte des parts um Wer weiß aber wie schwer das ist, ne? So, wo war das nochmal? Äh, in Claw City? Warte mal, ich komme ich auch da zum pokémon internet Okay. Ja, dann fangen wir ein paar Pokémon wieder. 15 Minuten. Pokédex füllen und so. So, ähm, Hier irgendwo, ne? Ich hoffe, da bringt jetzt was habe ich vor ich habe folgendes vor ich hole mir äh, hier knapp er wollte ein knapp ne? also gehen wir den auch ein Hi. du hast ein knapfel für mich ja Du ein ein knapfel oh, ein echtes knapfel Tausend dank jetzt habe ich kein ausgeben ich muss den schritt einfach wagen schutz mit der Zauderei. ich werde ja meine gefühle gestehen Hi, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Warum wolltest du denn plötzlich mit mir reden? Hi, äh, wie läuft denn so mit dem Packen? In dem Packen? Ach, damit bin ich mehr oder weniger durch, würde ich sagen. da du, so schließlich schon morgen, du weißt ja. Äh, ja. Hey, guck mal hier, dieses Pokémon. Oh, ein Knapfel sagt bloß, was hast, hast du selbst gefangen. Nicht wirklich, ich... Ich habe es geschenkt bekommen. Tut mir leid, eigentlich hätte ich ganz fest vor, dir ein selbstgefangenes wird zu schenken. Weißt du was? Vergiss es. Komm, ich nehme es wieder mit. Ja, ich fürchte, ich kann dieses Knopfle nicht annehmen. Klar, schon klar. Egal wie weit ich wegziehe und egal wie lange es dauert, bis wir uns wiedersehen. Ich werde immer auf ein selbstgefangenes Knopfle von dir warten. Und was? Jetzt muss ich schnell weg, bis denn... Abgelehnt. Hast du das gerade gehört? Du, was ich glaube, dass es bedeutet? Äh, ich glaube ja. Bin zehn oder irgendwie so, ich habe noch keine Ahnung von solchen Dingen. Danke, was aber das heißt ja, dass sie echt jetzt echt und im Ernst jetzt ich flippe aus. Juhu, entschuldigen aus, aber ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass sie mich auch mag. Okay, jetzt gebe ich dir wohl besser schnell dein Pokémon zurück. hier das ist der ja Knappe wieder bekommen. Das hast du noch dafür und hier das noch was dafür, dass du mir einen entscheidenden Anschluss gegeben hast. Ein sauren Apfel. Sonne bei Abfluss bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er schmeckt sehr sauer. Okay, so jetzt mache ich mich auf den Weg. Fangen mit mir mit meinen eigenen Händen ein Knapfel irgendwann, wenn ich es dir schenken. eher schenken, ich schaffe das auch in die Jagd. Dank noch mal. Bis die Tage hier kann ich damit Knapfel entwickeln. Das wird mich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Wir haben schon Apfel. Tiamat trägt die ganze Zeit einen Apfel mit sich herum. So, ähm, Ich werde wahrscheinlich nicht gegen Pokémon kämpfen, ne? Also... Matiamat hat Trugschlag, ne? Das ist perfekt. Das ist perfekt. varion hat, glaube ich... Ha. Auch... Ah, ich werde nicht überleveln, ne? So. Wir machen jetzt Folgendes. Das wird jetzt der Entwicklungspart. Wir fangen uns noch einen auf Pokémon. Versuchen einige zu entwickeln. Probedeck zu füllen. in der nächsten Folge machen wir uns dann auf in die Arena. So, ich hoffe, 30 dort zu lange, dazu dauert lange. Alles so lange, ich glaube, ich weiß auch noch, wo ich noch keine Pokémon gefangen habe. So, kann auch Trugschlag oder. Also, Trugschlag lernen, Dreck. Äh, Gibt es irgendeine? Na, nehmen nebenbei im Dings rein. Äh, Tiamat, der hat Trugschlag dabei. Sich nein. jetzt also nicht weil ich noch in zehn minuten machen soll Ich gehe jetzt bestimmt nicht noch in die arena rein weil jetzt mal wissen was passiert ich noch aus dem weg alter was noch passiert wenn man dieses knapp abgeben und ja dann gehen wir mal weiter unseren Pokédex ein bisschen ausbauen hm meine, ja, waren noch einige, die ich nicht gefangen habe, einige Pokémon, oder? Nee, verwechsel ich schon wieder. Was? Na, warte mal, Engine City Flap, flap, flap, flap. Okay jetzt auch irgendwie so eine Quest noch irgendwie. Muss man irgendwie ein Pokémon suchen, das irgendjemanden weggelaufen ist. Man soll irgendwie pfeifen. In der Nähe vom Wasser, aber ich habe schon mal hier alles umgedreht und ich habe irgendwie nicht gefunden, was ich suchen sollte. Wow. genie Fehler, die hatte ich gar nicht ich meine hier war noch hier waren noch so Noctus und so die haben wir noch gar nicht gefangen ne mal ja ein wild erscheint ich habe glaube ich wieder voll die falsche Box ausgerüstet ne? also ausgerüstet da komm mal her. Äh. Ja, was muss ich ja noch mit dem party machen Ja, wir laufen auch Mogelbaums rum, aber die habe ich schon gefangen. Ne? Lass mich mal mein Mikrofon noch ein bisschen ausrichten. Ah, okay. Na komm her. Boom. Luftschnitt. du warst 26 oder irgendwie sowas ich habe nicht so schwer sein, nicht zu fangen ne? flieg fliegt und ich habe jetzt irgendwie diesen super warfeld also hoffentlich aktiviert auch ein paar mal klasse doktor Level Blatt bedeutet dass sie sich entwickeln also alle ein level abbekommen wenn würden aber krass. Seine Augen sind so gut entwickelt, dass er selbst in fast kompletter Dunkelheit so klar sehen kann, als wäre es Tag. So, ich habe wahrscheinlich falsche Boxen, ne? Nein. Kommt ganz bestimmt nicht in die Box rein. So, Mogelbaum, haben wir schon Mogelbaum. Wir waren Mogelbaum, ist das weiß ich. Was? <lacht> der läuft auch schon die rum. Ich habe den in diesem gebiet wenn wir ihn erstmal begegnet. Alles klar. Okay. Fange ich eben eine schwächere Version von dir. Boostet. In der Animation sieht man einfach nur, wie einschlägt. Das stimmt mit dir nicht. Mm, mm, mm, oh Gott! Ja, Auch mir schon an zu so machen. Aua! Hier mal jetzt Hochschlag ein. Boom, da. Ja. nicht gut. heißt da flieg, flieg. auf mm, äh, linde ja. Ah okay, jetzt wird nicht nervig, okay? Ja die kosten alle so viel Zeit, Mann. Aber also bei Planen. Boah, wackelt nicht ein einziges Mal. Ja ich habe gerade nicht hingeguckt, aber der hat irgendwie nichts eingesetzt. So ich hoffe, du kannst dich irgendwie Body check oder irgendwie sowas ein bisschen nervig. So alle Dinger sofort gefangen in letzter Zeit. Jetzt kommst du wieder um enkel Ecke, geht es mir auch Nerven. Irgendwann wird donnerwelle oder so einsetzt. und ein Fritz oder? Du hast donner kommen Wir so bestimmt einmal raushauen können. rapid schutz da so, kommen einmal macht das egal so ist noch paralysiert was sagst du dazu ne jetzt komm rein äh. Äh. Äh. na ja hier yes. so, ist wissen ich einige pokémon man auch voll entwickeln ne? ja, 1 2 3 müssen jetzt drei entwicklungen der zu gesicht bekommen auf sachen lernen zu wollen so komm, gibt es mir naja micro entwickelt sich Haben auch die ganzen entwicklungen von denen ein kranowitz aber irgendwie als erstes nur ein micro und dann kram auch schon gehabt es weiß Objekte geschickt einzusetzen so greift es so greift und wirft es zum beispiel kleine Steine mit seinen krallen oder wickelt seile um gegner da hängt sie na nun die entwickelt sich alle entwickeln sich jetzt zum elektro entwickelt schön es generiert strom und lässt ihn zur unterstützung beim rennen in seinen bein fließen dadurch kann es drei tage und nächte ohne pause rennen krass und noch eine entwicklung und du entwickelt sich und du entwickelst sich koppel entwickelt sich so Schläger, Skoppe seine Stärke gleicht der eines Baggers, so dass es durch sich durch Gesteinsschichten graben kann. Es leistet großartige Arbeit beim Tunnelbau. Mit Den Armen, ja, Karadon Er steht um Entweg nach Stärke. Wer in den Bergen ein karadonis beim tränen erblickt, sollte sich ganz leise aus dem Staub machen waren jetzt vier neue pokémon krass ja, Fritz und bin hat sich noch nicht ja, du kannst raus du kannst raus kaper hat sich von allen pokémon noch nicht entwickelt ey. Äh, ja immer dich neu im team und nicht dich und ich weiß nicht wann die sich entwickeln finde ich aber eine gute idee so wie pokémon zu entwickeln und den text zu füllen nebenbei jedenfalls haben wir nichts anderes zu tun haben ne? so. wir sind nur hot -Huts. nur wir sagt mir jetzt was neues drin, ne? ich habe ich glaube ich sogar daran glaube ich noch ein gladiant komme ja äh, nicht sehr effektiv ja ich bin 20 level höher als du was machst du was willst du eigentlich aber am war ein vollter fall okay so, ich hoffe ganz nicht body check oder irgendwie so was. der teil kann sogar politik wenn ich mich nicht erinnere wo oh, ich weiß es nicht was dann daneben gehauen daneben? Pokémon daneben Jetzt mal glaube ich am Ende des Parts so ein Drittel aller Pokémon schon gefangen haben, Also war schon bei 100 ne? Haben schon Kabardor. Es treibt Gegner mit seinen scharfen Klingen in die Ecke. Diese schärft an Felsen eines Flussbetts. Und Licht und Stahl. Krass. Warum sind denn nur Hut-Hutes? Smoggorn. wir noch nicht. Wie entwickelt sich ein Smogon in galas was ein smog -Mog. Ist auch galas Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe doch gefangen oder Nö. meine Reaktion. Das habe ich schon mal gelesen. Dann haben wir schon mal gegen natürlich gekämpft. Jedenfalls, bitte sagen wir: Du kannst nicht Explosion oder so einsetzen. Ne? Wäre ein bisschen dämlich. Ne, Druckschlag in die Fräse. Okay. hatte ich auch so gut wie gefangen, mehr oder weniger, ne? Funk. What? Aber diese Animation hier ist mal zu sehen, ne? Wenn wir ein bisschen auf die Lied. fliegt. Oh das bleibt drin, Kollege, Kollegin? und oh. muss schon sagen. Dann entwickelt sich noch jemand? haben schon Kapador. Ich weiß nicht, wann sich Matullo entwickelt. Na, Gelatini da körper ist zum ersten voll mit gas Giftgas. angelockt von vorigen gerüchten verrottener abfälle nur ist auf müll halten darum okay. Okay, ich gehe mal kurz raus und rein weil wir laufen wir fliegen nur herum Hut ist ein bisschen merkwürdig da hey ich glaube ich haben aber schon dieses deshalb im ich glaube die entwicklung ist so ne mogelbaum haben wir dich schon Nö. Komm mal her der wird neben leben aus dem bei rauskommen weil er sich nicht bewegt oh, das wird ein bisschen wow du hast jetzt eine attacke gelernt mit der du mich vorwärts nicht töten kann Steinwurf, Steinwurf, Felswurf. Oh. oh mein Gott, das hat wohl wieder getan. Wer sich aber echt nicht bewegt, außer die Augen habe ich gerade gesehen beim Blinzeln. Hey. treffe dann bewegt sich wenigstens so, noch einmal komm her du auch äh. als Au. voll nicht gemacht kollege so auch mal rein. Danke. ist klar, ich kann es kaum erwarten, ist man die army Oh, körper doch endlich. aber wenn ich Glück habe, wickelt sich Macholo auch, weil er wird ein bisschen zu früh, ne? Endlich. Cooles Teil. War schon mal cooles Teil. Lass mich nur nicht mit takten anpusten, dann sind es weg. Äh, es ist von Natur aus sehr aggressiv. Der Hyperstrahl, den ist aus seinem Maul verschießt, äschert seinen Gegner ein. Kaskade. Und bis. Okay. Er lernt auf Level 20, wenn er sich normalerweise entwickeln würde. Es be bewegt ein Baum bei Windstill. Ein Ast ist das kein Baum, sondern ein Mogelbaum. An Regentagen hätte es sich versteckt. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, halbwegs fertig. Ich sagen, was Ding bewegt sich hier draußen. So rum, ne? gut, und Prachtfehler. Gut. haben wieder ein paar Pokémon gefangen. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die sechste, sechste Arena, ne? Die Gesteinsarena. Und, ja. Dann sehen wir mal wieder, weiß ich, so ein bisschen mehr Kämpfe irgendwie. Da war jetzt irgendwie ein bisschen sehr lau in den letzten Folgen. Aber soll sich, sollte sich dann ändern im nächsten Part. Jetzt so TMs, ne? Kann ich die, habe ich schon alle? Nö, ne, ich habe die noch nicht alle gekauft. Aber die Sachen auch noch wir nicht wirklich. Gut, darf ich sagen, ich bedanke mich als fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, dann das doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.